Du auch ein bisschen fitter werden? Heute zeige ich dir, warum ich das für ein ziemlich beschissenes Ziel halte und wie es vielleicht besser geht. Viel Spaß! Um das zu erklären, vielleicht muss ich kurz ausholen. Ich habe letztens eine Trainingseinweisung gehabt und habe dort unseren Cardio-Bereich gezeigt. Also zeige ich logischerweise, zeige ihr die Fahrräder, zeige ihr den Crosstrainer, zeige ihr das Laufbahn und sie fängt direkt an. Also Laufbahn geht schon mal gar nicht. Und ich denke so, wow, chill. Denke ich mir, habe ich gesagt. <lacht> also sie wusste direkt, was sie nicht will. Und das ist auch gut so, aber viel wichtiger ist doch die Frage, was wollen wir? Und viele von uns sind so gepolt, dass sie wissen, was sie nicht wollen, aber eben nicht wissen, was sie wollen. Deswegen stell dir doch ruhig mal die Frage, was willst du im Leben? Was willst du? Was willst du erreichen? Jetzt denkst du vielleicht, hey, mach aufs. Es ist nicht ein bisschen zu groß, hier geht es doch gerade um ein Training einfach nur. Und ich kann dir sagen, nein, es geht immer um viel mehr. Wie vielen Leuten war ich schon in Kontakt, die gesagt haben, ich will ein bisschen fitter werden. Und da machen, das ist ja der Klassiker in der Fitnessbranche, und da machen viele Trainer einen entscheidenden Fehler. Sie zeigen direkt 100 Übungen, die dafür für das fitter werden geeignet sind. Weil sie ja denken, ich weiß, was derjenige will. Einen Scheiß, weißt du. Die Leute wissen so oft selbst noch nicht mal, was sie wollen. Fitter kann für den einen bedeuten, dass er seine Bestzeit im Marathon verbessern will. Für den anderen kann es bedeuten, dass er endlich ohne Schnaufen die Treppen hochkommt. Für den anderen kann es bedeuten, dass er einfach mal ohne Probleme seine Socken wieder anziehen kann, ohne dass er sich schlücken muss zum Beispiel, ohne dass er sich hinsetzen muss. Also du siehst, das ist sehr sehr individuell. Was bedeutet Fitter? Deswegen mein Tipp für dich als Trainer fordere Klartext, aber auch für dich, der du dein Ziel erreichen willst als Sportler. Sprich auch Klartext mit dir selbst. Was willst du genau? Und du kennst doch dieses Eisbergmodell. Das was wir sehen, ist immer nur das die Spitze des Eisbergs. Also das was wir als Ziel öffentlich aussprechen, ich will fitter werden, ist nur die Spitze. Da liegt der größte Teil liegt darunter. Die tiefere Motivation und die ist aber so so, so viel machtvoller als das, was du aussprichst, ein bisschen fitter werden und die brauchst du, wie findest du die heraus? Frag dich immer, wieso? Du willst fitter werden? Wieso? Wie, wie so ein nerviges Kind, das sich die ganze Zeit äh, fragt, wieso, so solltest du dich selbst fragen, wieso will ich das eigentlich? Was motiviert mich? Was steckt eigentlich dahinter? Was war der ausschlaggebende Punkt für dich, dass du sagtest, ja, ich gucke mir mal an, ich gucke mir mal das Fitnessstudio an, ich schaue es mir mal an oder ich äh, schaue mir mal ein Fitnessvideo einfach an. Warum eigentlich? Da steckt so viel dahinter. Wenn du dein Wieso oder dein Warum herausgefunden hast, dann brauchst du dir eigentlich um deinen inneren Schweinehund keine Sorgen mehr machen. Weil dann weißt du, was du willst und dann gehst du es mit einer ganz anderen Motivation an. Deswegen finde dein Warum heraus. Ich tue Sau und wir sehen uns beim nächsten Mal.